In Großbritannien wird gestreikt. Wieder einmal. Die Beschäftigten des Gesundheitsdienstes haben die Arbeit niedergelegt. Zehntausende Schwestern, Pfleger und Sanitäter beteiligen sich allein in England. Es ist eine seit Monaten andauernde Kraftprobe mit der Regierung in London. Und ein Ende ist nicht absehbar. 10,5 Prozent mehr Geld wollen die Beschäftigten durchsetzen, um wenigstens die Rekordinflation im Land auszugleichen. Die Rufe werden wütender. Es ist nun die achte Streikwoche, in die sie ziehen für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung. Der Ärger bei den Pflegekräften nimmt vor allem deshalb zu, weil die Regierung sich weigert, mit ihnen überhaupt zu verhandeln. Wir wollen eine faire Bezahlung. Wir sind völlig überarbeitet. Wir bitten um Hilfe, aber die Regierung hört nicht. Sie lässt uns allein. Wir helfen Menschen, aber uns hilft keiner, das schmerzt. Sie scheinen zu denken, irgendwann ist es schon vorbei, das können wir ignorieren, das ist frustrierend. Uh, Auch die Rettungsdienste lassen wieder die Fahrzeuge stehen. Im Gesundheitswesen ist es der größte Streik seit Jahrzehnten. Großbritannien erlebt einen Winter der Unzufriedenheit. Verschiedene Branchen streiken. Das Bahnpersonal lässt regelmäßig die Züge stehen. Lehrer, die Postmitarbeiter, Feuerwehrleute. Hunderttausende sind seit Wochen im Ausstand, weil ihr Geld nicht reicht. Premierminister Sunak aber zeigt kein Entgegenkommen. Höhere Löhne würden die Inflation in Großbritannien nur weiter anheizen. Und Geld sei auch nicht da. Liebend gerne würde ich jedem mehr zahlen. Aber Steuern können wir nicht erhöhen, die müssen eher runter. Das sind meine Zwänge. Und wir müssen die Inflation bekämpfen. Bei den Streikenden findet sich dafür wenig Verständnis. Sie haben angekündigt, so lange zu protestieren, bis über ihre Forderungen verhandelt werde.